Oh, und willkommen mein name ist dann die und ich bin zurück zu bei super Smash Bros ultimate da wollen wir rein aber erstmal machen wir das hier fertig ne? ja wir sind immer noch in einer fremden welt und ja kommt das wird schon nicht der alte minister aus äh, brawl sowas mensch war das ist, das ist der das ist rob in verkleidung spoiler die haben alle so Bomben, die setzen die irgendwie nicht ein. Was macht der da? Ah, hör auf. Hast du diesen. Start. Ja, schon direkt gestunt. Fliegt aber nicht dadurch raus, ey. So, du komm mal ja und den Eintritt ja auch noch gut den da Hinten auch noch, glaube ich. Ne, kommt her, war einfach fehlt. So viel dazu, Gut, bleibt nur noch der Boss und einige andere Gegner in dieser Welt. Und ein Kämpfer fehlt ja, glaube ich, nur irgendwo. Ja, wie komme ich da rein? Muss ich wieder zu Tabu? Weil der denn Ja, ne? Na, gegen wen kämpfen, weil denn ja, ich spiele mal noch. Warum nicht? Das ist, ist mir gerade eingefallen. Ich sollte vielleicht doch mal den Kämpfer wechseln. Ne? Und da ich jetzt sehe, gegen wen wir kämpfen ich sagen wir nehmen wo ist er hier komplett vergessen den kämpfer irgendwie zu wechseln und das ist max oder marx oder, keine Ahnung. Ja, ich glaube das beste was man nehmen kann hier ist heilungsschild und auto ne? ja gut weiß oh. warum ist das ding so krass irgendwie? Ich jetzt schon voll schaden machen gegen den Bei hm. dieser angriff ne? Oh Gott. Komm oh her. Du willst mich verarschen. Gehalt. Ja, oh, Alter alter macht hat schaden aber ah, ich den so nicht getroffen jetzt kriegt ich ja nicht getroffen ist das Der irgendwie keinen keinen moment hat in dem man den irgendwie stand oder so ne aber braucht man auch nicht weil er nicht so schwer ist ne? ich liege einfach ne max level 99 ja, okay ist das ein guter der irgendwann böse wurde war nicht sogar ein Boss aus Kirby aus dem ersten Kirby, kann mich vage erinnern. So, jetzt haben wir alle Dinger hier erledigt. Ne, was kommt jetzt? Das Land der Finsternis. Okay. In der Mitte ist das erschienen. Wer? Ja, wurden uns, glaube ich, schon vorgestellt in diesen Eingutszenen. Dann Mal wir wieder raus hier. ja so, wir haben hier nehme ich mal alles erledigt bis auf die dinger die ich jetzt nachholen werde noch immer die sind ja, kann man ja lernen nichts mit 30 kann ich nur resistenz gegen Feuerböen und so alles holen was mir relativ wenig bringt mit dann wenn schon immunität dagegen aber okay oh nein da wollte ich glaube ich nicht hin äh. aber ja, auch also ne? ja wird das Wir mal max entwickeln Hätte, hier werden die Trophäen irgendwie besser in diesem Spiel. Weil du kannst irgendwie gar keine Informationen zu einigen Geistern hier anschauen. Hätte man zum Beispiel hier sehen können, ha, das ist der finale Boss von so und so, aber nein. Wahre Gestalt. Aber nein, wird alles nichts mehr angezeigt. Steht einfach nur Kirby-Serie oder irgendwie so sowas. Eine Information. Das ist die einzige Information, die du kriegst von den ganzen Geistern. Weil ich ein bisschen schade finde, als gemocht eigentlich hier so so Trophäen und so zu sammeln, Warte mal, war man links nicht augen haben wir nur Mega Man jetzt hier noch nicht. Also das sind so Kleinigkeiten, die mir an diesem Spiel nicht gefallen. Zum Beispiel würde ich hier gerne die Karte größer machen und sehen, was wo auf der Karte noch ist, aber. Karte größer machen kannst du nur im Dingens im anderen dingen hier in der Oberwelt sag ich mal und dann siehst du auch noch nicht mal irgendwie wo was ist ja hier, hier ist noch irgendwas also mich stört hat so ein bisschen so Kleinigkeiten die nicht in dem Spiel drin sind nimmt ein bisschen nimmt ein bisschen Charakter weg vom Spiel habe ich so ein Gefühl so äh also ich weiß zum Beispiel jetzt schon wieder nicht ob ich hier richtig bin bin ich hier gerade da ist richtig ne? ach die ist ja auch noch hier wird wir machen die das leben schwer ach so geht nicht ja. ich dürfte jetzt aber auch nicht so schwer sein glaube ich weil die kann man raushauen wenigstens im gegensatz zu andros wenn voll gestört ist Oder auch trotzdem nervig So, voll auf die drauf getrampelt. Ja, geil. Block einfach. Bringt schon irgendwie. Wenn ich jetzt die beiden treffen würde, großartig. So, den habe ich eine übergezogen. Jetzt ich mit meiner Schändermaske. So, den habe ich auch getroffen, gut. Ich habe hab sie getroffen. Wow, das war sehr gut. So, die hatte ich auch noch gar nicht. Alles klar irgendwo hier war noch ein kämpfer der wird von mega man blockiert wo ist das jetzt ja die vom anfang war das mit kennen versucht das war heute ich glaube danach haben wir auch alles Ja genau, was meinte ich. ich? scroll jetzt hier durch, ich habe keine Ahnung, wo dieser Pizza ist. Weil ich die Karte nicht rauszoomen kann. das stört irgendwie. Wo ist er? Hallo? Habe ich den schon erledigt? Hätte aufgegeben, weil es mir zu bescheuert war. Was ist das. Oh, Leute, ich kann ja auch nicht rauszoomen wo ist er der hat mir doch noch gefehlt oder da war er noch draußen ja, hier bin ich hatte ganz nur ich glaube da war noch draußen ne? ich glaube der ja der war sogar echt draußen ja habe ja, ich mich wir kommen jetzt hier runter also ist auch so eine Sache, die mich stört. Du kannst ja irgendwie nie sehen, wo du genau hin muss. Wo ich bewegen kann, zum wohl nicht. Okay. Gut, ich glaube, ja, hier war der. Genau. Da? Ja. hier warum kann verkannt nicht angezeigt werden, hat hier noch ein Gegner ist? Also Sachen, die stören mich ein bisschen. So, warte mal, könnte Zero ja auch gut sein. Hammer. Verstärkt Nahkampfwaffen. Hammer ist auch eine Nahkampfwaffe also. So, jetzt versuchen wir das noch mal. Oh, nee, ich weiß. Oh nee. Oh, ja, ist klar. Vielleicht kann ich das so schaffen. Ja, ist klar. Oh, ehrlich? einfach viel einfacher auch damit Ist klar Was? Mine? Boah, komm her. Komm her, hoch, Mann. Äh. In die Fresse, so. Boah. mit diesen angriff bitte was schwert sieht so winzig aus wenn wenn ich ein dings habe neben meinen hammer Boah. Oh, komm her habe keinen bock hier so lange rum zu wegen Ich komme nicht dazu, den anzugreifen. Sie schießt die ganze Zeit eine blöde Zitrone auf mich. In die Fresse. In die Fresse. Komm. Nein. Nein, so, oh mein Gott, schon okay wieder hoch karatscher schwerer Kampf. Da wir noch mal gewonnen: Rosalina und Loma. Oh, da kann aber schaffen, kann die ich mein Ding reflektieren. Ja, mein wäre immer die meisten heißen der einen Fähigkeit. Ja, genau, so ein einfacher Angriff ist einfach blocken. Ist klar. So, dein ding ist weg was macht sie jetzt ich habe dein kind getötet jetzt kommt die hat da... echt sie hat echt getan schwiss kriegt jetzt irgendwie aus versehen raus äh. Äh. Sehr gut. Unser Nima und Luma. ja und loma so und jetzt dieses eine viech das da können wir ob wir noch irgendwas hochleveln können 56 kommen irgendwas hier. Fekter Reflektor. Nee, die Dinger bringt nicht. Wenn so allgemein irgendwie Dings wäre resistent gegen Feuer oder Gift, dann wäre das geil. Aber so, nee. So, wir nehmen natürlich den einzig wahren Captain Falken. habe ich alle Kämpfer? Vergleiche, ich vergleiche irgendwie so mit den charakter von klassisch modus oder so allgemein normalen charakter wo ich schon alle charaktere ab jetzt sah schon sehr ähnlich aus so hallöchen du na jetzt also in der auge von king damals das okay, den kriegen wir auch noch hier. Ne? So, ich nehme mal das hier: Heilungsschild und Heilung. Wir haben ja gesehen, wie das gegen das eine äh, Kira funktioniert hat. Und ja, Der wird aber bestimmt eine Ecke schwieriger sein. Aber ne? so ein. Yay. Alter, Alter. Was? Ja, sehr viel Schaden nicht schon ab. Was ist das denn? Hallo? Schwarzer Aal. Oh nein, das sind wieder so Dinger. Oh, ich wusste es. Oh Gott. Ist du der Finale, Boss? Haben. Hm. Der, der, der, der durchbricht dann einfach, ist klar. Ich kann gegen nichts hier blocken. Das bedeutet, Heilungsschild bringt es überhaupt nicht. Okay, dann haben wir denn für option ja natürlich eine Kräfteklau. Muss ich sagen, dann habe ich ja noch mal gegen das andere Dinge genommen. Da habe ich mich mit jedem Schlag irgendwie geheilt, ne? aber das habe ich ja jetzt als normale Fähigkeit. also brauche ich ja nicht unbedingt nur also mal kräfte klau wo kommen wir ein bisschen hier ich komme da nicht hin schon wieder okay die können mich aber auch nicht stand die angehören anscheinend also der angriff ich versuche gar nicht erst das ding anzugreifen ja oh gott geil ja ja sehr viel einfacher also ja und ich ich mich wieder voll hoch dabei weil ich den ja nur mit als Smash und zu angreife ja. nächste Form ja das Knie. Oh, nee. ja, fast genau die gleichen Moves wie denkst ihr Okay, die genau weg nach der Zeit. Auge komm her. Auge. Das Knie. Oh Gott, falls jetzt hier bloß nicht runter, ey. Oh gott du oh gott so komm her ich habe mich sofort wieder hoch und der war auch schon mal stärker auch Weiß nicht, was das macht, aber ich will davon vielleicht ein bisschen entfernt bleiben. Oh er hat einfach nur sein Limit aufgeladen und hat sonst nichts gemacht. Erst äh. mal weiß, wo du da stehen kannst. Ey. Aua, aua, aua. Gott, jetzt verliere ich ja echt noch, wenn das so weitergeht. Nein. Schwarzer. Von wo ist das nochmal? Ja, letzter hat voll oft. Ich weiß nicht von wo, aber ist. Boah. Was ist das? So das. Das Knie. Boom. Sehr gut. Hat er ja noch eine Form? Pass auf. Mhm. Schön. Ja, mal sie wieder so 20 oder so noch 50. Aber ja, sind 50. Ja, sind 50, weil ich habe fünf andere Sachen bekommen. Und damit war er auch weg. Okay. immer noch weiter <lacht> äh. die alle haben irgendwie so hände waren bei sich also Also dass ich einige von denen verpasst habe. Ich nehme an, hat man als charakter die man nicht verpassen kann, um weiterzukommen. So. Äh. Okay. Sind auch noch Kämpfer. Okay. Äh. 106. Äh... Komm, das sparen wir noch ein bisschen. was geht hier ab wir noch viele das sieht aber schon nach finaler boss aus mit tetra okay, da sind in einmal weiß und einmal schwarz hat was zu bedeuten immer auf mit nach Vielleicht muss ich erst die Bösen erlegen oder so. Also nicht. Na, ja, ich glaube, der Kampf war relativ einfach. moment nach. Ja, nur weil ich die voll putzig finde. Na gut. der raus. Oh. Mein Gott. Warum, warum haut die einen so schnell raus damit? Ich verstehe ja nicht genau deswegen will ich die ja so schnell wie möglich fertig haben oh, das gibt es jetzt einfach nicht Komm noch mal hier eine ecke lass dich rausschmeißen, sich rauswerfen meine ich Alter, willst du ich verarschen Oh, ein kackkampf schon wieder weil die sie einfach nicht treff treffen lässt ey. Oh. Ja, entschuldigung mitten aber ich muss hier in die fresse hauen. sie ist weg. So einfach ganz gehen. Mein Gott. Vier Dinger haben wir bekommen. Cool. Okay. Ich egal, ob wir, was wir bekämpfen gerne ah, ich habe 110 punkte luftsprung plus 1 und die bewegung nach dem landen perfekter schild aktivitäten ohne erkundungen war an war das glaube ich sagen das war es für diese folge in der nächsten folge machen wir weiter mit was immer hier ist und ja ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge